Okay, äh, du kannst also meinen Arm durchtrennen, ohne dass er blutet, ja? ja warte, wir haben es gleich. <lacht> jo Leute, hier wieder Andi und Robert von KKR. Ne? Wir sind hier fett am Völki in Leipzig. Und ihr seht mega die Zaubertricks heute in dem Video hier bei mir. Ihr seht nicht so viel Werkel, mehr Vlog, mehr Lifestyle. Nur bei uns, yeah. Schalte, hau Ja. Das, das ist <lacht> Für unsere ausländischen Zuschauer. Ich habe gerade den Andi abgeholt, der ist jetzt hier in Leipzig und wir zwei gehen jetzt erstmal lecker was kahlen, nämlich Basislage. Ja, Mann. Wir haben Feuer gemacht. We need um four handfuls. Take any card out of the deck. Okay. Do you remember the, the name of the card? Yeah. And that's your card. I can see the card because I've uh, seen the trick already. Um, take your hand. And we need your hand. And I take this card here, put your hand on top. And now I try to steal this card with the Joker, because the Joker are very easy and they take it. So, And so I have stolen your card. <laughs> <laughs> Let's been up there as the Joker. Hey! <laughs> Der Grillabend neigt sich dem Ende hier. Der Andi und ich, wir machen jetzt nämlich nach Hause zur kleinen Werkstatt, die ihr alle schon kennt. Wir oh, basteln wir doch was, Wir, da wir basteln einen, einen okay. Ich muss ja morgen nach Berlin. Also ich film schon. Du filmst schon? Er filmt schon? <lacht> Ich bin mal WD-40 rein, das kann ich auch das musst du mal Ich bin eher so, ein Schraubentyp. ich weiß nicht, das ist wirklich... Deins? Ah, oh, ja, du meinst, ja? Okay. ja ich cool. meine, jeder zu sein Ding. Du ah, musst mal aufpassen, das ist echt der Wahnsinn, du kannst dich schrauben auf 1, 2, 3, hier ah, und das, das steht jetzt gleich im Anschluss, ich wünsche euch viel Spaß damit. Willkommen bei Kekker Art. hier ist der Andi, dessen Intro Nein. wir gerade gesehen haben. Auf seinem Kanal findet ihr den gesamten Zaubertrick vom Basislager, den ich heute nur angeschnitten habe. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, ich vermisse die Jungs mega aus ja. München hier. Aber der Weg nach Leipzig war es auch wert, auf jeden Fall. Ja. Schaut euch das an. Allein deshalb... Das Folky, wie wir es nennen. Richtig das hat den Andi so beeindruckt, dass ja, er überlegt super. jetzt herzuziehen. Ganz genau, ja. Also über uns herzuziehen. Aber das ist so. Ja. <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut, gefällt mir. Ah, ah fuck! Das ist nämlich das echte Leben, <lacht> wenn es mal nicht drauf ankommt. Ich bin Kai Kades.